die einzige auf dem Planeten gefundene Substanz, deren chemische Zusammensetzung der des menschlichen Blutes sehr nahe kommt. Wenn es roh konsumiert wird, hat es eine Art von Wirkung, wenn es in kaltem Wasser konsumiert wird, hat es eine andere Art von Wirkung. Die Chemie des Blutes in einem gewissen Gleichgewicht zu halten, das Blut reinzuhalten, wird auf jeden Fall passieren. Wunderbare Ernährung für Kinder im Hinblick auf die Schärfung ihrer intellektuellen Fähigkeiten. In Karnataka gibt es bestimmte Volksstämme, die Jenukurabas genannt werden. shepherds. bedeutet, dass sie Honighirten sind. Vor einiger Zeit hatte ich die Gelegenheit, für eine kurze Weile bei ihnen zu leben. Ihre Ernährung sieht so aus. Als erstes morgens ein Bambusglas, du weißt schon, so abgeschnittene Bambussprossen, es fasst ungefähr einen Dreiviertel Liter. Ein Dreiviertel Liter Honig am Morgen, das ist die ganze Ernährung. Man trinkt morgens einen Dreiviertel Liter Honig und ist dann im Wald aktiv. An einem Tag geht man leicht 30 bis 40 Kilometer zu Fuß und man klettert auf mindestens 50 Bäume und man steigt runter, rauf, runter, die Bäume rauf und runter. Bis zum Abend gibt es nichts anderes. Wenn du bei der Honigernte was immer auf die Hand kommt, leckst du daran. An einem Tag nimmst du also fast mehr als eine Liter, anderthalb Liter Honig zu dir. Wenn du abends zurückkommst, gibt es etwas Cerealien. Normalerweise wird es Jola genannt, das ist Joba, du weißt, es ist wie Mais. Mais oder Ragi oder etwas in der Art. Ihr Hauptnahrungsmittel ist Honig und man trinkt diesen Viertel Liter Honig und ist den ganzen Tag über so aktiv, dass es keinen Hunger gibt, man ist einfach so aufgedreht. Sie leben davon, man nennt sie Honighirten. Die Nahrung ist Honig. Honig ist eines der besten Dinge, die man konsumieren kann. Psychische Stabilität, körperliches Wohlbefinden, Vitalität, all diese Dinge können durch den täglichen Konsum von Honig erheblich gesteigert werden. Honig ist die einzige auf der Welt vorkommende Substanz, deren chemische Zusammensetzung der des menschlichen Blutes sehr nahe kommt. Wenn man ein paar Dinge verändert, ist das fast wie Blut. Der tägliche Verzehr von Honig kann viel für deine Gesundheit tun, insbesondere für Menschen, die Probleme mit zu viel Schleim haben. Er ist sehr gut für dein Herz, er ist gut für deinen Verstand, er hält deinen Verstand wach und er ist sehr energiereich. Der tägliche Honigkonsum kann also eine Menge bewirken, besonders wenn du heranwachsende Kinder hast, müssen sie täglich Honig konsumieren. Es wird viel für die Entwicklung ihrer Intelligenz und alles andere tun, sogar die Wintermelone. Wintermelone und Honig zusammen sind eine wunderbare Ernährung für Kinder, um ihre intellektuellen Fähigkeiten zu fördern. Wenn du Honig kochst, wird er giftig werden. Honig sollte nicht gekocht werden. Ich weiß, dass die Leute es backen, in Kuchen und anderen Dingen kochen. Das ist keine gute Sache. Ein bestimmter Teil des Honigs tendiert, wird giftig, wenn man ihn kocht. Du solltest ihn in warmes Wasser geben, nicht in kochend heißes Wasser. Wenn man ihn in warmes Wasser gibt, setzt er eine bestimmte Art von Enzymen frei, verhält sich im Honig so, dass er dazu neigt, dem Körper Gewicht zu nehmen. Wenn man ihn in kaltes Wasser gibt, verhält es sich anders und erhöht dementsprechend das Körpergewicht. Es ist nicht so, dass ein paar Löffel Honig, die du einnimmst, deinem Körpergewicht hinzufügen. Es ist nur so, dass es eine bestimmte Reaktion in deinem System auslöst, dass deine Absorptionsrate so ist, dass du dazu neigst, Gewicht zuzunehmen. Also Honig, er hat verschiedene Arten von Effekten auf das System. Wenn er roh konsumiert wird, hat er eine Art von Wirkung. Wenn er in kaltem Wasser konsumiert wird, hat er eine andere Art von Wirkung. Wenn er in warmem Wasser konsumiert wird, hat er eine andere Art von Wirkung. Wir wollen ihn hier in warmem Wasser konsumieren, weil wir wollen, dass sich das System öffnet. Wenn du das System nur für die Gesundheit einbeziehen willst, dann fühlt sich jemand was anämisch. Jemand Anämie. Anämie bedeutet auf einer Ebene, dass das Blut sein Eisen verloren hat. Was bedeutet, dass du deinen Stahl verloren hast. Okay? Du hast die Kraft im Körper verloren. Du wirst dich erschöpft fühlen. Einfach so erschöpft. Denn, wenn das notwendige Eisen nicht vorhanden ist, ist deine Fähigkeit, Sauerstoff durch den Körper zu transportieren, geringer. Das bedeutet, dass dein Körper, dein Herz, dein Gehirn, alles auf einem niedrigeren Funktionsniveau sein wird, weil du nicht genug Sauerstoff hast. Um sich also darum zu kümmern, ist eines der einfachen Dinge, dass du täglich ein wenig Honig in warmem Wasser zu dir nimmst, und du wirst sehen, dass der RBC-Gehalt langsam ansteigt. Wenn sich mehr Sauerstoff im Blut befindet, fühlt man plötzlich einen Energieschub, plötzlich ist alles aktiv, das Regenerationssystem im Körper steigert sich, die toten Zellen werden schnell ersetzt, der Grad der Trägheit, den man im Körper spürt, ist viel niedriger, der Grad der Trägheit, den man im, spürt, der der Trägheit, den man im Geist spürt, ist viel niedriger. Der Verzehr von Honig bringt also ein gewisses Gleichgewicht in den Blutkreislauf, was für einen Yoga-Praktizierenden sehr, sehr wichtig ist. Denn man macht, man fordert den Körper auf eine bestimmte Art und Weise. Die Chemie des Blutes in einem gewissen Gleichgewicht zu halten, das Blut reinzuhalten, wird mit einem regelmäßigen Konsum von Honig definitiv geschehen, und das ist für jemanden, der Yoga praktiziert, sehr notwendig. Und auch Kurkuma vollbringt ähnliche Dinge, es reinigt das Blut und bringt eine gewisse Durchlässigkeit in deine Energien. Kurkuma ist eine Substanz, die nicht nur auf die Physiologie wirkt, sondern auch auf das Energiesystem, und das gilt auch für Honig, dass er sich auf dein Energiesystem auswirkt. Honig macht dich lebendiger. Kurkuma beruhigt dich gewissermaßen und hält dich ruhig. Morgens trinkst du ein wenig Honig, Neem und Kurkuma. Also Konsum von Neem und Kurkuma mit einem mild zugesetztem Honigwasser, es sollte sehr mild sein. Mild zugesetztes Honigwasser zusammen wirkt in wunderbare Art und Weise für die Reinigung des Systems, für die Erweiterung des Systems, dass, wenn du Sadhana machst, eine Sache ist, es bringt Flexibilität in die Muskeln, eine andere Sache ist, weil die Ausdehnung Flexibilität in die Muskeln bringt, und diese Flexibilität in der Folge ein Weg wird, dass du langsam das System in eine leistungsfähigere Möglichkeit baust. Wenn du ein neues Maß an Flexibilität erreichen willst, muss das System eine Menge Giftstoffe aus dem System entfernen. Wenn du nur eine Wasser- oder honig machst, die dich ausreichend energiegeladen hält, wenn du nicht schon knochendünn bist, wenn du es dir leisten kannst, ein bisschen abzunehmen, wenn du Honig zu dir nimmst, wirst du auch nicht abnehmen, wenn du genug Honig hinzufügst, oder wenn du löffelweise Honig nimmst, wirst du nicht abnehmen. Wenn du das sieben, acht Tage lang tust, ist die Menge an Giftstoffen, die du aus dem Körper ausscheidest, enorm. Wenn du dies tust, dann stellst du plötzlich fest, dass dein Körper so viel flexibler ist, Experimentiere einfach. Glaube das alles nicht. Honig spielt also eine wichtige Rolle. Für Menschen, die Yoga praktizieren, ist es gut, Honig zu konsumieren.